واحد مره بابا يلا يلا يلا الله اكبر <تصفح> the world. Bro. Bro. Apparent chemical weapons attack on the Damascus suburb, What is perhaps equally shocking is the United States. Western diplomats had hoped that once on the ground the UNT would be able to broaden the scope of their inspections. Ja, ja. Ich Ja, ich war mal, Du, ziemlich vor du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, und äh, dann habe ich die Gelegenheit ergriffen, und äh, etwas Gutes zu tun. So. Das merke ich auch jeden Tag, wenn äh, die Leute mich so anschauen. Ja, Jay, geht's gern. Wenn sie mich so breit anlachen. Das ist so die Ja, genau. Ja, Jocker-Ständer, genau. Ja, genau das. Genau, genau. طب ده لا انا لازم يتبوأ انت انت شفتي يا ماما هنا 156 لا اوه انتي باقه اقولك متداتت كده كده لا لا لا كده Ich bin eigentlich hergekommen durch einen Zufall. Durch eine Freundin, die hier war, die mir hiervon erzählt hat. Und ich wollte schon lange irgendwie mal raus, mir ein eigenes Bild machen. Und dann hat sich das ziemlich gut angeboten und das Border Free hat sich sehr nett angehört. Und es hat sehr gut funktioniert, sehr unkompliziert. Und dann habe ich kurz einen Flug gebucht und bin hergekommen. Ja, eigentlich schon. Also es ist sehr, sehr cool, wenn man sehr eigenverantwortlich arbeiten kann. Und man kann einfach es machen, wenn man was für wichtig hält, dann tut man es. Und natürlich gibt es irgendwie Regeln oder so einen Verhaltenskodex, aber an den halte ich mich sehr gerne. Ja, das Hier vielleicht kein Stehen. Nein, kein Stehen. Ja, aber sonst kaufe ich noch eins für Zelt. Regal oder zwei, dass Ich habe über Facebook erfahren von Border Free Association, bevor vorher schon mal mit Zürich hilft unterwegs war. Und da habe ich gedacht, ich mache weiter mit den Hilfen. Weil die Menschen in der Not wollen helfen. Und die sind dann nicht selber in die Not gekommen, die Leute. Und ich denke, es ist einfach nötig. ما فيك مكاني؟ ما فيك يا هي الكون؟ زين أحمد أحمد أنا؟ أنا Ciao, so, Nun sind wir fast sechs Monate hier in Preschevo tätig. Angefangen haben wir mit äh, fast gar kein Spenden, mit gar kein Zelt. Da haben wir uns kleines Zelt gekauft. Schlussendlich haben wir ein grosses Zelt, wo Leute können, äh, schlafen können, wo sie können essen können. Wir konnten einen Container kaufen mit integrierter Küche, wo für Flüchtlinge gekocht wird. Wir haben sehr in sechs sehr viel geschafft Ich danke euch für Spenden. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen, die gespendet haben. und bitte Spenden weiter, damit wir die Leute auch verpflegen wo die jetzt vor allem im Winter unterwegs sind auf Europa. Ich danke euch vielmals.